Fakt ist, dass du nichts darüber weißt. Oder mit anderen Worten, du trittst in einen absoluten Abgrund. Die Angst gilt nicht dem Tod, die Angst gilt dem Mangel an Licht über den Tod. Death is dimension of life. Der Tod ist eine andere Dimension des Lebens, eine Dimension, die nicht in deiner Erfahrung liegt. Pranam man sagt, die Angst vor dem Tod sei die Mutter aller Ängste. Warum ist das so und wie kann sie überwunden werden? Schau, bei Tageslicht, wenn du klar sehen kannst, wenn ich dich bitte, von diesem Baum zu diesem Baum zu gehen, wirst du gehen, ohne Angst. Spät in der Nacht, angenommen wir schalten alle Lichter aus und wir sind nur einen Tag vor Neumond, also es wird eine dunkle Nacht sein. Wenn ich dich bitte, von hier nach dort zu gehen, könnte es Angst geben. Warum? Weil du nicht sehen kannst, wo dein nächster Schritt ist. Du weißt nicht, wo du hintrittst. Das ist die Angst. Die Angst ist nicht wegen der Nacht. Die Angst ist wegen des fehlenden Lichts, weil es kein Licht gibt, was bedeutet, dass dein Sehapparat nutzlos ist. Hast du plötzlich Angst, weil du nicht in der Lage bist zu erkennen, was der nächste Schritt ist. Wenn es um den Tod geht, ist es ein schöner Tag zu leben und zu sterben. Wenn es um den Tod geht, spielt es keine Rolle, wie viele Dinge du dir vorgemacht hast. Es spielt keine Rolle, wie viele Bücher du über den Tod gelesen hast, wie viele Dinge du gehört hast. Angenommen, der nächste Moment bedeutet den Tod. Du weißt nichts darüber. Fakt ist, dass du nichts über ihn weißt. Oder mit anderen Worten, du trittst in einen absoluten Abgrund. Du trittst in eine Dimension, die du nicht erfassen kannst. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht hören, du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht schmecken, du kannst es nicht berühren. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, irgendwas darüber zu wissen. Weil du in etwas eintrittst, das du nicht sehen kannst, das du in keiner Weise wahrnehmen kannst, ist da Angst. Die Angst gilt nicht dem Tod, die Angst gilt dem Mangel an Licht über den Tod. Nun, ist dies die Mutter aller Ängste? Wenn wir Mutter aller Ängste sagen, weiß ich, dass dieses Wort auf viele Arten verwendet wird. Die Leute haben es im Sinne von Mutter aller Schlachten verwendet. Es ist ein falscher Gebrauch, in dem Sinne, wenn wir sagen, etwas ist die Mutter von allem, bedeutet das, dass wir über dieses Etwas als eine Quelle von allem sprechen, oder um es direkte zu sagen, es ist das, was alles andere hervorbringt. Ist also der Tod oder die Angst vor dem Tod die Mutter aller Ängste, bringt sie jede andere Angst hervor. Nicht unbedingt der Tod. Es ist das Unbekannte. Alles, was dir unbekannt ist, was auch immer du nicht erfassen kannst, das macht Angst. Der Tod ist ein klassisches Beispiel für das Unbekannte. Von allen Dingen, die du vielleicht kennst und nicht kennst, ist der Tod eine Sache, die du mit Sicherheit nicht kennst. Der menschliche Verstand ist fähig, sich selbst auf viele Arten zu projizieren. Er ist fähig, alles zu korrumpieren. Aber der Tod ist außerhalb des Bereichs und der Reichweite des menschlichen Verstandes geblieben. Wie auch immer du darüber sprichst, die Menschen werden es nur missverstehen, weil sie versuchen, es aus dem Kontext und der Dimension heraus zu verstehen, in der sie sich befinden. Der Tod ist eine andere Dimension des Lebens, eine Dimension, die nicht in deiner Erfahrung liegt. Wenn du versuchst zu verstehen, wirst du nur Parallelen zu dem ziehen, was du bereits kennst. Also, wenn es um den Tod geht, solltest du nicht versuchen zu verstehen. Du kannst ihn nur durch Erfahrung kennenlernen. Und du bist nicht bereit dafür. Es ist, zumindest so viel weißt du, obwohl es einige Leute gibt, die propagieren, dass sie im Tod auferstehen werden in mit ihrem Körper, aber jeder vernünftige Mensch weiß, dass wenn ein Mensch stirbt, der Körper zurückbleibt, weil der Körper nicht ein Eigentum ist. Er ist das Eigentum von Mutter Erde. Wenn jemand mit seinem Körper aufersteht muss er als ökologischer Verlust verbucht werden. Denn wenn wir alle mit unseren Körpern auferstehen, was wird dann mit dieser Erde geschehen? So etwas gibt es nicht. Das Material der Erde muss zurück in die Erde gehen. Es ist völlig in Ordnung. Heute ist das ein Mann, morgen ist es Dünger. Und guter Dünger. Blumen werden kommen. Weißt du? Mangos. <lacht> Und es ist völlig in Ordnung. <lacht> Zumindest wenn du tot bist, könntest du süß werden. Ist das nicht schön? Wenn ein Mann geht, wird er zu einem Mann-Go. Daher, die Angst besteht nicht einmal darin, den Körper zu verlieren. Wenn du nur ein klares Wissen oder einen Einblick darüber hättest, was nach deinem Tod passieren wird, würdest du dich damit abfinden. Du würdest überprüfen, wie die Unterkünfte da draußen sind. Hm? Wenn es ein bisschen besser als hier ist, würdest du sagen, warum nicht? Und du musst nicht prüfen, ob es dort indisches Essen oder chinesisches Essen gibt, weil du den Körper hier gelassen hast. Brauchst du kein Essen. Du musst dich nicht darum kümmern, wie das Essen dort ist weil du den Körper hier gelassen hast. Essen ist nicht ein Problem. Du musst dich nur ein bisschen um die Unterkunft sorgen, wie du sein wirst und wo. Aber das Problem ist, egal welche Geschichten sie dir erzählen, in den letzten zwei, drei Jahren ist das in Amerika ein Trend geworden. Viele Leute schreiben Bücher darüber, wie Sie gestorben und wieder zurückgekommen sind. Wenn Sie meine Erfahrung nach dem Tod sagen, wird darüber gelacht werden. Also sagen Sie, es ist meine Nahtoderfahrung. Nahtod ist nicht der Tod. Ja. Alle von uns sind jetzt gerade dem Tod nahe. Ja oder nein? Es kann jederzeit passieren. Wir sind dem Tode nahe. Wenn du lebst, bist du dem Tode nahe. Wie nahe, wer weiß? Wer weiß, ob der Berg heute herunterkommt? Hm? Nein, das wird er nicht. Aber keine Garantie. Es gibt keine... Es ist ein schöner Berg, okay? <lacht> er, hat, er hat nicht den schlechten Ruf, in Feuer auszubrechen. Aber angenommen, angenommen, er beschließt, heute auszubrechen. Was dann? Wir haben es genossen, am Fuße des Berges zu sein. Wenn er sich entschließt, auszubrechen, was können wir tun? Nein, es wird nicht passieren, das ist etwas anderes, aber was du als Leben bezeichnest, ist ein so zerbrechlicher Prozess. Nur Einatmung, Ausatmung, Einatmung, Ausatmung, Einatmung, Einatmung Ausatmung, die nächste Einatmung findet nicht statt. Puff, weg. Schau es dir nur an. So zerbrechlich. Weg. Ja oder nein? Sehr zerbrechlich. Es ist so. Ein bisschen so. Pff, weg. Gleichzeitig schau, wie robust es ist, wie viele Dinge ein Mensch tun kann. Aber so zerbrechlich. Uff, und es kann weggehen. Glaube nicht, dass man dir in den Kopf schießen muss, damit du stirbst. Viele Menschen trinken Wasser und, pff, sterben. Wenn sie Nudeln essen, sterben sie. Ja. Jemand geht einfach ins Bett und stirbt genau dort. Ja oder nein? Jeden Tag. Denke nicht, dass jeden Tag ein Erdbeben passieren muss, ein Vulkan ausbrechen muss, eine Bombe fallen muss. Nein, einfach nur hier sitzen. Pff, Menschen sterben einfach so. Wir sind also alle dem Tod nahe. Aber es gibt ein paar Unternehmer, die Bücher über Nahtoderfahrungen schreiben, die sich millionenfach verkaufen. So obwohl also alles Mögliche darüber geschrieben wurde, wenn du im nächsten Moment sterben wirst, weißt du nichts darüber. Wenn du denkst, dass du nicht sterben wirst, du kannst dir alle möglichen Geschichten ausdenken, angenommen du stirbst im nächsten Moment. Die Geschichten werden nicht bestehen bleiben, sie werden fallen. Wenn also all die Geschichten, an die du geglaubt hast, plötzlich dahinschmelzen, entsteht Angst, weil du nicht siehst, wohin der nächste Schritt geht. Du weißt nicht, was es ist. Der Tod ist also nicht die Mutter aller Ängste. Nicht wissen zu können, was als nächstes kommt, ist die Mutter aller Ängste und der Tod verkörpert diese Erfahrung gewissermaßen. Aber du wirst sehen, dass in dieser Kultur die Menschen sich dafür entscheiden, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sterben. Sie legen ihre Zeiten fest, sie setzen sich hin, mit einem sehr glückseligen Lächeln auf ihrem Gesicht sterben sie, weil sie die Natur des Lebens realisiert haben. Wenn du die Natur dessen kennst, was das ist, dann gibt es keinen Tod. Der Tod ist eine Fiktion, in dem Sinne, dass... Bist du jemals gestorben? Irgendjemand hier? Nein, ich frage nicht nach dem Nahtod. Ich meine den echten Tod. Ist schon mal jemand von euch gestorben? Nein. Nein. Bist du jemandem begegnet, der gestorben und zurückgekommen ist? Hm? Nein. Hast du schon mal eine tote Person gesehen? Wo? Wo? Hast du eine tote Person gesehen? Wo? Nein, nein, du hast einen toten Körper gesehen. Hast du eine tote Person gesehen? Nein. Du hast nur einen toten Körper gesehen, keine tote Person. Du hast also keine tote Person gesehen. Du bist niemandem begegnet, der gestorben und zurückgekommen ist. Noch hast du irgendwelche persönlichen Erfahrungen. Wie kommst du also zu dem Schluss, dass du sterben wirst? Wie kommst du zu dem Schluss, dass du sterben wirst? Das ist der Grund, warum du wenn du am Leben bist, die Natur dieses Lebens betrachten musst. Wenn du weißt, was die Natur dieses Lebens ist, wenn du hier lebst und denkst, dass du dieser angesammelte Körper bist, wenn du tief mit dem Körper identifiziert bist, dann sieht der Tod wie eine Sackgasse aus. Wenn du etwas aus deiner Erfahrung herauskennst, nicht in deinen Gedanken, aus deiner Erfahrung heraus kennst du etwas, das jenseits des Körpers liegt, dann ist eine Dimension jenseits des Körpers keine beängstigende, keine furchteinflößende. Sie ist eine Willkommene in vielerlei Hinsicht.